na endlich und oh, das war die zweite Prüfung oh ist aber ein anderer bei der ersten Prüfung hatten wir einen Wertigen. von dem wir schon dachten dass das Merlin ist hm das gewesen sein. Oder einfach ein ganz anderer. Und legen die Sonnen Sonnenschutzbühne. Reveglio. Tja, dann... Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Aha. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Wir können also Schmerzen nehmen. Aber um welchen Preis? Das ist die große, das ist die große Frage. Ich hoffe, da finden wir eine Antwort drauf. Zug im Sie sind zurück! Und sogar in einem Stück. Hat es durchaus anderes erwartet? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rockwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Das war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog. Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden sie ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Aha. Die dritte Person Porträt. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass hogwarts schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. »Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass... Äh, nun ja...« »Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist.« »Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten.« Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Aber ich wüsste doch gerne, was für Auswirkungen das hat, wenn man, wenn man die. Ach, hier fehlt dann noch Dreck und dann noch Vierter. Also welche Auswirkungen das hat, wenn man die Schmerzen nimmt. Und die Schmerzen nimmt. Wir haben das Sebastian und wir haben die Sebastian Quest und die Questreihe. Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele Geheimnisse birgt. Und da werden wir werden, werden früher oder später zu kommen, dass wir entscheiden müssen, ob wir, ob wir, wir seiner Schwester die Schmerzen nehmen oder nicht. Und bevor ich da sage, ja, ich nehme Schmerzen würde ich gerne wissen was was, was, was damit das, das sieht momentan so ist als würde man das, das einfach rausnehmen und das schwer fertig aber ich habe die befürchtung da, da steckt noch da ist irgendwas moment nach momentanem Kenntnisstand, würde ich da nicht sagen also da kann, kann ich damit das tor zur Hölle aufstoßen wenn ich da wenn ich da jetzt einfach wenn ich das da Vielleicht war das erst überhaupt die, die Ursache allen Übels, das, das Ding, dass man, das man den Schmerz rausnimmt und die, die das, was der Schmerz der rauskam, war überhaupt erst das, das alles Übel, was ruckt und was was alles hier, was die Kobold und so weiter verursacht hat. Also lange Rede kurzer Sinn, bevor ich nicht noch mehr darüber weiß will ich da gar nichts machen. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lottgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Und denk mal nicht, dass ich vergessen habe, was der... Was der in im Porträt gesagt hat. Der war überrascht, dass, dass, dass der... Sag ich doch, Winter. Es wird Winter. Sehr schön. Dass der von dem bewusste von dem und das... Ja, das behalten wir noch im Auge. Ach schön, was im Winter. Jetzt wird wirklich magisch. winter is coming was äh, macht unser umhang äh, ja Neue Brunner. die werde ich ändern. Dann die Stats behalten. Hier können wir noch Talente ausgeben. Haupttalente. Das Ein bessere Hellwirkung für... Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich das hier. Zurück so, genug. Natti erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wesen. Oh, ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich Unbedingt. fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Ich bestehe darauf. ich wieder mal Poppy treffen... Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Die erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Züchten? Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Oh, Wenn Sie ja. meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Zum Glück haben wir die alten Aufgaben vorher abgeschlossen. Ich genau das geahnt habe. Und genau das gewusst habe. Es sitzen neue Aufgaben kommen. War sehr ja so klar wie Klosbrüder. Das Fuhren des Todes. Und die gemohnte Wünsche. Professor Rubens Aufgabe. Aha, da müssen wir zwei Tiere fangen. Poppy Sweeting. Da würde ich doch erst mal direkt das Poppy. Poppy wartet in dem Gebiet ganz im Norden von Hogwarts, wie der Besen fliegt. Aha. Erstmal ein kleiner Snack nach diesem Abenteuer. Ein fetter Mensch, der hat immer noch nichts gesagt. Uah, kalt. Na? Ein Besuch in der Küche. Lassen wir müssen noch ein paar Snacks mitnehmen. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ah, ein bisschen Butterbier. Prost. Auf dich Rainbow. Nach den ganzen Abenteuren kann man wir mal ein bisschen essen Essen und trinken. So viel wie wir hier rumrennen, rumfliegen und um zu machen, das ist, sind das nur die Kalorien. Auch mal hier ganze Viertel uns reinstopfen es ist sofort wieder abgebaut so schnell so, so wie wir hier rumrennen ich sage ja immer reisen erweitert den horizont ich habe den Gryffindor-Turm. ich habe den gryffindor eingang gefunden kann ich gerne noch mal zeigen da brauchte ich aber, da brauchte ich aber ein youtube tutorial für muss ich ganz ehrlich sein um das zu finden ist ein bisschen... Ist ein bisschen versteckt. Hier in den... An der... Also nach... Nach geht geht's nach unten. Dann dürfen da einmal nach oben die Treppe und dann hier den ersten Ausgang rechts links. Nun an der einäugigen Hexe vorbei. Dann kommt man hier in einen roten Gang entlang. Das ist schon der erste Hinweis. Hier hat man den Professor, dem ich gerade mal eben... Hallo Mr. Moon. Zwei ich grüße Sie. Könnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich wusste auf, sie ist Verlass. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie hallo besser wirken. Unterwegs findet man immer noch welche. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Ja, ja. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können Unterwegs findet man immer ab und zu mal, zufällig Ein paar Monde. Kann man die mitnehmen Achso, die, die Quests wollte ich gucken 4 von 9, ja langsam wird's Und hier zum Gryffindor-Turm kommt man hier hoch, bisschen, bisschen und hier ist die fette Dame, das Porträt der fetten Dame. Kommt man als natürlich nicht durch. Ravenclaw und kennen wir. Da waren wir schon ein paar Mal. so Orchester oder was? Na, wir wollen da aber gar nicht lang. Na, Spiel. Pfingst <lacht> du Sieht immer was, wenn ich weggucke. <lacht> Von dieser kleinen Brücke aus. Eigentlich ah, gibt es mal Musik hier. Alles im Schnee im Winter. Das ist doch großartig. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Gleich nachdem ich mit Papier die christmas gemacht habe. Zeit für etwas mehr Tempo! Jung. Der schwarze Begriff. Hast du den auch, Rainbow? Den schwarzen Begriff? Ich glaube, der war vorbesteller Bonus. Das ist der vorbesteller Begriff. Da. ich bin mal gespannt, was unsere Tierfreundin, die liebe Poppy, was die hier für uns für eine Aufgabe hat. Oha, Feinde da näher. Ja, es ist nicht gut. Da sehe ich eine Puppe. Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Jep, geht es. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und. Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen das belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. <lacht> der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Oma? Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderan halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Früher und Sünde. Ich werde heute nicht mehr lange machen. Ich werde schon. Ich merke schon. Ein Centaur, sei vorsichtig. Oh. Ich werde langsam müde. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen kein Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil. Wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb nicht dauerlich. Das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkratler derart erlebt habe Einen habe ich doch ja schon besiegt Viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst Das ist mir auch aufgefallen Fast so, als wäre was im Wasser Wie seltsam Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um wenn die Wilderer hier <lacht> waren, haben die vielleicht pflippen. warum? Revelio. Gibt's was zu sehen? Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Tja. Fälle. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Vielleicht mal bald mal wieder nach was nicht. und unser Zeug verkaufen. Die Items, die wir gesammelt haben. Weil es geht, brauchen wir auf jeden Fall. Da ist noch was. Erstmal ist ein Becher von einem... Trinken. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und was Merlin hier mit dem ganzen Spiel was zu tun hat. Was Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Da bin ich auch noch gespannt. Bisher hey, relativ du? wenig. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die dann hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung nee. oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Hauen einfach sehen wir drauf. uns genauer um. Ah! Jetzt. Ich sag, Spuren suchen ja. Oh, sorry, Papier. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Ich hoffe, der Zaubereiminister wird von kompetenteren Leuten gebracht. Die hier sind so zu leicht zu besiegen. Aber Reparo so selten, dass ich den einfach nicht belegt habe. Sind das Sie werden so, ah. also wie im Wiederkampf. in der Reine gesperrt und. zum Kämpfen gezwungen. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Wir okay, müssen noch mehr Drachen nicht kämpfen sein. müssen. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Diskret ist mir eigentlich eher unbedingt. Ja, ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Was hat Viktor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Warte mal, können wir hier. Nee, man Schade. Ich kann noch nicht gerne Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei. Ha, sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdodigt ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an. Ha. ...einen Streitklamm. Menschen oh. zu kämpfen, hier erledige ich alles. Wessel aus dem mich sehen. Oh, Komm, okay. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wildere arbeiten zusammen. Hoppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh je. Yeah. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wird ja. sich ziemlich heftig Nicht gerade ein Viererkampf, Wenn sie so angekettet ist Greifen wie ihr unter die Flügel Also mit Drachen wollte ich eigentlich nichts zu tun haben Sie nur, wir, wir noch haben blöd. ein Drachenei Ein hybride wie es aussieht Wir können es nicht hier lassen Die haben sicher ja nichts gutes damit vor Geld kann man vor allem nicht hier lassen. Erstmal Snack essen, die du beschafft hast. Hallo, Steht du sein? Oh doch. Ich. ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Oh, nicht nötig. Wir können auch einfach durch die Tür brechen. Ausrüstungsplätze vorher natürlich. Ich muss wieder verkaufen gehen. Oh, ähm, dass man das jetzt Und ich schon